Hallo, mein Name ist Marie Ellinghaus und ich arbeite in der PTB als Fotografin. Und jetzt zeige ich euch meinen Arbeitsplatz. So, jetzt sind wir hier bei uns im Studio. Hier werden Lichter eingestellt und eingemessen. Und natürlich ganz wichtig, die Kamera. Hier arbeiten wir Fotografen und die Mediengestalter zusammen. Hier ist die Anna, unsere Ausbilderin, Frau Ruprey. Hallo. Sehr schön. Der Daniel. Dann werden wir jetzt die Tasche packen, weil wir jetzt noch ein Fotoshooting im Labor haben. vergessen. Ich nehme euch natürlich mit. Das ist die Frau Kalmbach, unsere Kundin. Okay, wir fangen jetzt an mit unserem Aufbau. Ja. <lacht> also Marie macht noch mal ein Bild. Dann kommt Frau Ruhr, mal rüber, die Belichtung so Okay, ich habe euch ja vorhin kurz hier mit ins Studio genommen und jetzt möchte ich euch zeigen, zusammen mit Daniel, wie wir hier die Lampen aufbauen, die Kamera einstellen. Jetzt geht es zum letzten Schritt, die Bildbearbeitung. Es ist ein Teil unserer Ausbildung. Dann exportieren wir das und äh, speichern einmal als Tiff. Da habe ich es abgespeichert. Dann sage ich den Mediengestaltern, wo es liegt, damit die das dann im Flyer weiter bearbeiten können. Ich es dann mal weg. Feierabend!